Investment und Vermögensrückgewinnung. Holen Sie sich Ihr gestohlenes Geld zurück. Wenn jemand wegen Steuerhinterziehung angeklagt wird, sein ganzes Vermögen verliert und an den Staat abliefern muss, dann ist das ein finanzielles Desaster. Schlimmer ist aber, wenn jemand sein versteuertes Geld durch Betrug und Veruntreuung verliert. Und viel schlimmer ist es, wenn der Täter eine Vertrauensperson ist. Dieses Video zeigt, wie wir Ihr Vermögen zurückholen, wie wir Ihr gestohlenes Geld zurückholen. Musik Guten Tag, hier spricht Enzo Caputo mit SwissBankingLawyers.com vom Paradeplatz in Zürich. Fühlen Sie sich als Betrogener oder übervollteilter schlecht, weil gerade Ihr Berater oder Ihr Partner Sie betrogen hat? Haben Sie Angst, Ihr Geld auf immer und ewig verloren zu haben. Machen Sie sich ja keine Vorwürfe. Machen Sie sich keine Vorwürfe, denn es ist nicht Ihre Schuld, wenn Sie Opfer eines Betruges oder einer Veruntreuung wurden. Betrüger sind sehr professionell in dem, was sie tun. Jeder kann Opfer von Betrug werden. Jeder. Holen Sie sich einfach zurück, was Ihnen gehört. Wir helfen Ihnen dabei. In der Schweiz haben sie Banker, Vermögensverwalter, Treuhänder und Anwälte mit den Bunkern von steuerneutralen Geldern befasst, über Jahrzehnte. Die selbigen Offshore-Strukturen brauchen auch Betrüger, um ihr Geld zu verstecken. Wir wissen sehr genau, mit welchen Strukturen versteckt wird. Deshalb haben wir einschlägige Erfahrung, wenn es um das Aufspüren von gestohlenen Geldern geht. Wir wissen, dass solche Gelder vielfach auf dem Konto einer British Virgin Island Company landen welcher sich bei einer Schweizer Bank befindet. Wir wissen, wie Omnibus-Accounts funktionieren, wir wissen, wie Durchlaufkonten äh, funktionieren, wir wissen, wie äh, Perse-Konten funktionieren. Wir sind gut vernetzt und gut informiert. Zürich ist klein und jeder kennt jeden. Wenn wir etwas suchen wollen, dann finden wir es auch. Meistens. Und das trotz Bankgeheimnis, glauben Sie mir. Wir kennen die bevorzugten Konstrukte, die von Betrügern missbraucht werden, um Gelder zu verstecken und abzuschirmen. Wir haben Kontakte zu den weit entfernten Offshore-Centern der Welt. Dank unserer Compliance-Tätigkeiten haben wir fast jeden Tag mit den erfolgreichen Forensikexperten zu tun, die auch von PricewaterhouseCoopers und von den großen Banken mandatiert werden. Wir kennen die ausländische Gesetzgebung, wir kennen Instrumente wie zum Beispiel die mareva injunction die im Ausland zur Kontosperrung verwendet wird. Das alles kennen wir. Mit einem internationalen Rechtshilfeverfahren erreichen wir den Durchgriff durch den Schleier der juristischen Person. Ergreifen Sie jetzt die Initiative. Übernehmen Sie jetzt das Ruder. Holen Sie sich zurück, was Ihnen gehört. Greifen Sie jetzt zum Telefon und wählen 0041 44 212 Und verlangen Sie mich am Telefon. Wissen Sie, es ist nie zu früh, aber oft zu spät. Seien Sie reich und bleiben Sie reich.